Sozialismus hat noch nie funktioniert. Und Kapitalismus bedeutet zwar Ausbeuten von Mensch und Umwelt, aber wir haben ja im Moment kein besseres System. Was soll man denn da machen? Solche Sätze habt ihr bestimmt schon oft genug gehört. Und das hängt damit zusammen, dass die Menschen gar nicht wissen, wie sie diese Begriffe einordnen sollen. Für jeden scheint Sozialismus, Kapitalismus, irgendwas anderes zu bedeuten. Was steckt denn genau dahinter? Und das wollte ich mir mal genauer anschauen. Ich habe jetzt versucht, das Ganze für mich selbst zu definieren und auch vielleicht für euch, vielleicht könnt ihr auch was mit meiner Definition anfangen später. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe alles so weit runtergebrochen, wie es nur geht. Denn es gibt nicht die Definition von Sozialismus oder die Definition von Kapitalismus, die allgemein gültig sind, sondern man muss sich da schon reinfuchsen. Ich wollte aber nicht das Ganze aufblasen, sondern habe mir gedacht, ich breche das alles komplett runter, so weit wie es nur geht, und stelle die zwei Dinge einfach, ja, gegenüber und schau mal, was dann passiert. Vergesst also bitte erstmal alles, was ihr jemals zu diesen zwei Begriffen gehört habt und schaut euch einfach an, ob ihr mit meiner Definition klarkommt. Ich stelle nämlich die beiden Begriffe erstmal komplett gegenüber. Also das heißt, wir haben Sozialismus auf der einen Seite als extrem und auf der anderen Seite Kapitalismus. Extrem bedeutet aber nicht, dass es schlecht ist. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es bedeutet nur, da ist quasi das Ende der Fahnenstange und auf der anderen Seite eben auch. Und dazwischen ist ein riesiges Spektrum und um das vorzugreifen, wir bewegen uns die ganze Zeit in diesem Spektrum. Was genau ich damit meine, zeige ich euch jetzt anhand einer ja, Grafik, die ich zusammengeschustert habe. Ich bin kein Grafiker, es tut mir leid, ich habe da jetzt keinen... Wahnsinns Feuerwerk gebastelt, aber vielleicht wird das so etwas verständlicher. Wenn wir uns das jetzt zusammen anschauen, dann seht ihr, dass sich die zwei Begriffe gegenüberstehen. Und auf der einen Seite steht der Sozialismus. Und ich habe versucht, das komplett runterzubrechen. Was bedeutet das eigentlich? Was finde ich in jeder Definition? Was bedeutet Sozialismus an sich? Und die Definitionen sagen alle, die Basis des Sozialismus sind drei wichtige Begriffe. Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und daraus habe ich nun geschlossen, Sozialismus bedeutet im Kern nichts anderes als Einer für Alle, Alle für Einen. Das bedeutet, der Sozialismus hält uns in einer Gesellschaft zusammen. Das heißt, wir spielen nicht jeder gegen jeden, sondern wir halten zusammen. Dazu werde ich euch später ein paar Beispiele bringen, ein paar konkrete Beispiele, wie das auch heutzutage der Fall ist, wie wir uns tatsächlich in diesem Rahmen bewegen. Kommen wir nun zum Kapitalismus. Auch hier erstmal komplett wertneutral. Was ist Kapitalismus? Wie wird das größtenteils definiert? Kapitalismus, klar, da geht es um Kapital, da geht es um Privateigentum, da geht es um Produktion und um Konsum. Im Prinzip geht es darum, ich kann produzieren mehr oder weniger, was ich möchte, ich biete das an, die Kunden kaufen das, es kann Konkurrenz geben, da ist jemand, der verkauft das gleiche oder ähnliche Produkte, dann können die Kunden entscheiden, wo sie einkaufen möchten. Wirklich ganz einfach, ganz simpel runtergebrochen, wäre das Kapitalismus. Und was ich verdiene, gehört mir, größtenteils zumindest. Und ich kann damit anfangen, was ich möchte. Die Dinge, die ich für meine Produktion brauche, die gehören mir. Es geht in erster Linie quasi um mich. Was ich kaufe, gehört mir. ja Und das ist genau der Punkt. Es geht nicht unbedingt um unsere gesamte Gesellschaft, sondern es geht um mein privates Vergnügen vielleicht oder einfach meine private Produktion, meine private Arbeit. so Und das Ganze... Kann ich zum Beispiel sehen unter dem Begriff, ja, jeder für sich, beziehungsweise im schlimmsten Fall, das werden wir dann später auch sehen, das ist schon ein bisschen gewertet, jeder gegen jeden. Muss auch nicht unbedingt negativ sein, aber an den Beispielen werden wir sehen, wie sich das Ganze tatsächlich heute zeigt. So, jetzt habe ich die zwei Seiten definiert und sage, da ist jetzt noch nichts Negatives, Positives dran, das ist alles noch relativ neutral, so gesehen. Denn klar, es gibt Bereiche, in denen es praktisch ist, zusammenzuarbeiten, als Gesellschaft zu funktionieren. Dann gibt es Bereiche, ganz klar, die müssen einfach, ja, mir überlassen sein, wie ich mich da entscheide. Da hat der Staat da nicht reinzufunken. Das ist einfach meine Meinung, meine Überzeugung dass das so laufen kann, wenn man es denn richtig macht. Also man kann das durchaus trennen, so habe ich das gemacht. Auf der einen Seite die, auf der anderen Seite die. So, und wir bewegen uns die ganze Zeit in unserer Gesellschaft heute tatsächlich dazwischen. Ich habe jetzt einfach hier links noch eine Bank hingestellt, quasi, um zu sagen, okay, da geht es um die Finanzen, da geht es um die Geschäfte, da geht es um Eigentum, Konsum, Produktion etc. Und auf der anderen Seite habe ich noch ein Wohnhaus hingestellt, da geht es eben um das soziale Leben und das Wohnen. Und dann schauen wir uns einfach mal zusammen ein paar Beispiele an, wie sowas aussehen kann. Auf der einen Seite habe ich jetzt da mal einen Fernseher hingestellt. Das heißt... Es gibt Unternehmen, es gibt Menschen, die produzieren Fernseher. Die verkaufen diese Fernseher. Und du gehst da hin und kaufst dir den Fernseher. Und dann gibt es vielleicht noch eine Konkurrenz, der hat dann andere Fernseher. Und du hast die Möglichkeit, einfach ja, das zu kaufen, was du gerne hättest. Du kannst 100 Euro für einen Fernseher ausgeben, weil du einen kleinen fürs Schlafzimmer brauchst. Oder du kannst auch Tausende von Euro ausgeben, weil du irgendwo so ein super Ultra-Film-Fan bist und alles irgendwie tip -top sein muss. Alles wunderbar. Da muss die Gesellschaft nicht irgendwo eingreifen, beziehungsweise... Ähm, ja, es geht ja die Gesellschaft im Prinzip nichts an, uns komplett als Gesellschaft, was du dir für einen Fernseher kaufst. Ja, genauso sieht es zum Beispiel mit Handys aus. Du kannst dir ein Handy für 30 Euro kaufen im Markt um die Ecke oder online bestellen. Du kannst dir genauso gut ein guten Handy für Tausende von Euro kaufen. Da habe ich jetzt nichts äh, da zu suchen, wenn du dir so ein Ding kaufst. Ja, da habe ich dir nichts reinzureden. Genauso wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Laden aufmachst und was produzieren möchtest. Natürlich gibt es gewisse Regeln, Rahmenbedingungen jetzt in unserer Gesellschaft, was dieses ganze Aufbauen eines Unternehmens bedeutet und welche Grenzen man da eben einhalten muss. Aber im Prinzip ist alles deins. Ja, Du entscheidest, wie du das Unternehmen aufbaust. Du entscheidest, was du verkaufst bzw. anbietest. Und je nach Konkurrenz musst du dich halt eben auf diesen Markt ja, auf diesen Markt orientieren und bestimmte Entscheidungen treffen. Da greift der Staat bzw. die Gesellschaft in normalerweise nicht ein. Relativ simpel, wie ich finde, also wirklich wieder alles komplett runtergebrochen, auf das Minimum. Ich weiß, es gibt noch so viele andere komplexe, komplizierte Dinge um dieses Thema herum, aber das will ich im Moment gar nicht haben, weil ich wirklich zeigen will, wie sich diese Begriffe gegenüberstehen und wie wir mit diesen Begriffen weiterhin arbeiten werden. Das nur mal so als Vorschuss. Auf der anderen Seite haben wir nochmal den Sozialismus. So, und da geht es tatsächlich meiner Meinung nach um die Dinge, die uns als Gesellschaft betreffen. Und deswegen habe ich euch da stellvertretend unsere gesetzlichen Krankenkassen so hingestellt quasi. Ähm, das ist für mich Sozialismus pur, mehr oder weniger. Ähm, wir zahlen alle ein und wir haben alle was davon. Und wir wissen alle, das ist verdammt gut. Ja? Wir, wir sehen ja zum Beispiel in den USA, ähm, dass der Kapitalismus, der nackte Kapitalismus sozusagen, da überhaupt nichts verloren hat. Ich werde dazu noch ein extra Video machen, warum Sozialismus wichtig ist, gerade wenn es ums Thema Gesundheit geht. Eins vorweg, Gesundheit ist etwas, da muss die Gesellschaft hinterher sein. Die Gesellschaft oder der Staat muss natürlich wollen, das ist ja die Grundlage der Gesellschaft, dass die Gesellschaft gesund ist. Also können wir es nicht Privatleuten überlassen, dass wir irgendwie irgendwo versichert werden, denn dann entsteht ja genau das, was in den USA gerade passiert, da gibt es da Millionen Menschen, die nicht versichert oder unterversichert sind. Und jedes Jahr sterben zehntausende Menschen in den USA, weil sie nicht versichert sind, beziehungsweise sich die Medikamente, die Medizin nicht leisten können, die Versorgung nicht leisten können. Und das, das ist das Perverse. Und trotzdem gibt es da jede Menge Menschen, die das befürworten, weil sie glauben, na ja, ich muss das ja alleine schaffen. Nein. Und das ist ganz wichtig. Sozialismus. Wir müssen natürlich irgendwo als Gesellschaft zusammenhalten. Und es muss an unserem Interesse, in unserem Interesse sein, im staatlichen Interesse sein, dass wir gesund sind, dass wir fit sind, damit wir zum Beispiel arbeiten gehen können, damit wir zum Beispiel was produzieren können, was natürlich wiederum auf den Kapitalismus fällt. Ja, natürlich müssen wir gesund sein. Also ist unser gesellschaftliches bzw. unser Gesundheitssystem ähm, ja, so gesehen. Sozialismus pur, wir können theoretisch, es gibt Ausnahmen, wir können alle da rein, wir können alle zahlen und wir haben alle was davon. Wie gesagt, das ist jetzt nochmal komplett runtergebrochen. Auch da gibt es bei uns Ausnahmen. Es gibt auch diese zusätzlichen Versicherungen, es gibt auch die private Krankenversicherung, natürlich, das weiß ich auch. Wie gesagt, dazu wird es nochmal ein extra Video geben, weil das jetzt das den Rahmen hier sprengen würde. Wichtig ist mir hier, ich verorte das eben, dieses Gesundheitssystem, beim Sozialismus, denn, noch mal die Antwort darauf, wir als Gesellschaft sind davon abhängig. Da hängt quasi unsere Gesellschaft dran. Und dann bin ich eigentlich schon, indem ich das alles so komplett runtergebrochen habe, ja, beim, beim Kern des Ganzen, wir haben hier zwei Extreme. Und auf der einen Seite, beim Sozialismus, gibt es eben Dinge, die uns als Gesellschaft betreffen. Deswegen Solidarität. Ja, überall, wo wir als Gesellschaft gefragt sind, ähm, gilt im Prinzip automatisch, wenn man das so herunterbricht, wie ich das gemacht habe, der Sozialismus. Andere Dinge, die quasi ja nur äh, privaten Einfluss haben, ja, die, die nicht die ganze Gesellschaft betreffen, die gehen eher Richtung Kapitalismus. So, und da sind wir eigentlich schon beim heutigen Problem. Viele, viele Dinge, die eigentlich ähm, ja, der Gesellschaft gehören müssten, sind mittlerweile in privater Hand. Hat man sich früher gedacht, das ist supi, da machen wir viel Kohle damit. Da hat man das zum Beispiel auch mit den Wohnungen so gemacht. Man hat in den 90er Jahren, die Politik, hat sich gedacht, hey, der Staat besitzt Immobilien, verscherbeln wir die doch einfach. Da gibt es jede Menge Kohle und die Privaten werden sich ja schon irgendwie drum kümmern. Eigentum verpflichtet heißt es ja so schön auch im Grundgesetz. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Und dazu wird es nochmal ein Video von mir geben. Ganz einfach, Wohnraum gehört nicht in private Hände. Die Gesellschaft, wir, egal wie wir leben, ob wir jetzt in einem Dorf leben, in einer Stadt, in einem Land, von mir aus auch die ganze Welt. Unsere Existenzgrundlage ist ja quasi, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Überlegt euch mal, was in Deutschland alles nicht funktioniert, wenn ihr kein Dach über dem Kopf habt. Das ist ja quasi das Minimum, was ihr hier braucht, ein Dach über dem Kopf. Und das können wir nicht Privatmenschen überlassen. Da kommt keiner und sagt, oh, du hast kein Dach über dem Kopf, ach du Armer, dann baue ich dir eine günstige Wohnung hin. Das funktioniert im Kapitalismus eben nicht. Denn was noch dazu gehört, ganz wichtig im Kapitalismus, ist das Wachstum. Ja, Und ich äh, werde natürlich den Teufel tun und eine Wohnung hinstellen für irgendwelche armen Schlucker, böse gesagt, äh, wenn ich genauso gut für die etwas betuchtere Wohnungen erstellen kann und damit mehr Geld verdiene und damit schneller und größer wachse. Und genau das werde ich auch in meinem weiteren neuen Video dann ausführlich diskutieren, ausführlich erklären. Denn es kann nicht sein, dass wir Dinge, die ähm, ja, unsere Gesellschaft betreffen, die unsere Gesellschaft ausmachen, die unsere, unser Fundament sind als Gesellschaft, dass wir die in private Hände geben. Weil jetzt werden manche von euch sagen, ja, aber das ist ja Sozialismus, Kommunismus und überhaupt ganz schlimm und das kann man doch nicht alles ähm, ähm, dem Staat überlassen. Natürlich muss man das dem Staat überlassen. Genauso wie man zum Beispiel Wasser dem Staat überlassen muss. Ja? Es kann nicht sein, dass... Ähm, jeder irgendwie ähm, das Wasser zwar woanders herbezieht, aber dann auch ganz andere Preise zahlt, weil das privatisiert wurde. Ähm, du weißt nicht, ähm, ob du äh, das Wasser bestimmte Qualität hat und so weiter. Das, das, das kannst du nicht machen. Und da, Dagegen haben sich zum Beispiel auch schon aktiv ähm, und erfolgreich Menschen gewehrt gegen die Pri Privatisierung von Wasser. Im Prinzip geht alles Richtung Sozialismus, wie gesagt, was wir als Gesellschaft benötigen. Und für mich gehört da auch zum Beispiel Strom dazu, da gehört Telekommunikation dazu. Ähm, wir benutzen natürlich auch jeden Tag Straßen. Stellt euch vor, das wäre alles irgendwo in privater Hand. Jede Straßenecke wäre irgendwie privatisiert. Und jeder könnte dafür verlangen, also jedes Unternehmen könnte dann dafür verlangen, was es will. Ja, Das, das kann es auch nicht sein. Deswegen zahlen wir zum Beispiel auch Steuern. Deswegen können wir alle zusammen Straßen nutzen. Und deswegen geht das für mich alles eher in Richtung Sozialismus und nicht Richtung Kapitalismus. Aber wie gesagt, das Feld ist breit, das Spektrum ist riesig. Da kann man natürlich ein bisschen variieren, wo man das Ganze dann tatsächlich verortet. Aber wie gesagt, es gibt Dinge, die eine Gesellschaft zusammenhalten, die eine Gesellschaft am Leben erhalten. Und das ist für mich, ja, eben dieses Motto, einer für alle, alle für einen. Und das ist für mich Sozialismus im weitesten Sinne. Nochmal, was du dir für ein Handy kaufst, ist mir scheißegal und ist der Gesellschaft auch scheißegal. Ja, also das ist, damit habe ich kein Problem. Das Problem fängt aber an, Du kannst nicht in irgendeine Stadt gehen, wenn du dort einen Job hast und sagen, naja, ich mache das so wie beim Handy. Ich nehme nicht die 1000 Euro Zweizimmerwohnung, sondern ich nehme die 400 Euro Zweizimmerwohnung. Genau das funktioniert da leider nicht. Ein Grund auch deswegen, weil Wohnraum, Wohnen kein Produkt ist. Das ist nicht Produktion, Konsum, alles ist supi und alles ist meins. Das funktioniert so nicht. Und genau da an dem Punkt sind wir jetzt angelangt, wo wir merken, okay, wir haben viel zu viel dem Kapitalismus übergeben und wir kommen da nicht weiter. Ja? Und, und jetzt haben ganz viele Menschen aber Angst vor dem Sozialismus ähm, und denken, ja scheiße, wir brauchen da irgendwas Neues, wir können ja nicht in die Richtung Sozialismus gehen, dann wird ja alles ganz schlimm und dann gehört alles dem Staat. Nein, nein, nein, nein, also darum geht es nicht. Es geht darum, was brauchen wir zum Leben als Grundlage und was brauchen wir eben nicht. Wieder ganz einfach runtergebrochen, wirklich komplett runtergebrochen aufs Minimum, ohne irgendwas zu verkomplizieren zu wollen. Und ja, da müssen wir dann auch nicht werten, das ist klar, wo dann was hingehört. Und wenn wir dann auf der einen Seite eben diesen Kapitalismus haben, der heutzutage komplett aus dem Ruder gelaufen ist, der meint, Menschen ausbeuten zu müssen, der meint, die Umwelt ausbeuten zu müssen, dann müssen wir da auch eingreifen. Denn es gibt ja irgendwo bestimmte Grenzen, wo es einfach auch nicht mehr weitergeht. Wenn uns der Kapitalismus oder auch der Sozialismus, wenn uns irgendeine Seite schadet, dann muss die andere Seite eingreifen, dann muss das reguliert werden. Und es kann nicht sein, dass Unternehmen beispielsweise Milliarden oder Millionen Euro, Dollar verdienen, wie auch immer, und die Angestellten nicht anständig bezahlt werden und dann irgendwie auf Wohngeld angewiesen sind, Sozialhilfe angewiesen sind, in Amerika Foodstamps angewiesen sind. Das, das, das ist verrückt, ja? Ähm, nur weil man Angst hat vor dem Sozialismus, weil man Angst hat, irgendwas an Freiheit abzugeben. Das ist auch so ein Punkt. Ähm, viele sehen Kapitalismus als Freiheit. In bestimmten Bereichen, wie ich es gerade erklärt habe, mit Sicherheit, natürlich, wenn ich da frei entscheiden kann, ist es eine gewisse Freiheit. Aber Freiheit bedeutet in einer Gesellschaft, und das ist das wichtige Beleben einer Gesellschaft, dafür haben wir uns entschieden, Freiheit bedeutet in einer Gesellschaft nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Das heißt, es muss trotzdem immer Regelungen geben, Grenzen geben. Deswegen haben wir auch Gesetze zum Beispiel. Ja? Deswegen ist nicht alles, ähm, ja, ja, mach du mal, ähm, kann ja jeder für sich entscheiden. Geht eben nicht in einer Gesellschaft. So, und was machen wir jetzt, wenn wir sehen, dass beispielsweise der Kapitalismus einfach um sich greift und Mensch und Umwelt und Tier schadet? Was machen wir da? Natürlich müssen wir uns da andere Dinge überlegen, wie wir uns in diesem Spektrum dann positionieren. Wir müssen, notgedrungen, weiter Richtung Sozialismus. Das heißt aber nicht, dass wir alles verstaatlichen müssen. Das heißt es noch lange nicht. Wir müssen aber als Gesellschaft vielleicht Regelungen finden, wie wir dem Kapitalismus, diesem Ausruf Kapitalismus, Einhalt gebieten. Und da gibt es natürlich mittlerweile jede Menge Ideen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, auch allein durch meine Definition, egal welche Idee jetzt kommt, egal was Neues, was jetzt Neues kommt, zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie ist ja mittlerweile wirklich in aller Munde, wir können das in diesem Spektrum verankern. Das ist gar kein Problem. Das wird nicht irgendwo außerhalb sein können. Das geht gar nicht. Wenn es auf der einen Seite heißt, einer für alle, alle für einen, und auf der anderen Seite ist jeder für sich, dann spielt sich alles irgendwo dazwischen ab. Also wir können auch die Gemeinwohlökonomie da, da irgendwo rein platzieren und sie wird wahrscheinlich irgendwo ziemlich mittig liegen. Wir können aber auch über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Da zahlt auch jeder ein und jeder hat was davon. Bei bestimmten ja, Modellen, die, die sich das so vorstellen. Und das rücke ich dann auch weiter Richtung Sozialismus. Da können wir noch ein bisschen mit der Achse oben unten spielen, etwas weiter nach hinten, weiter nach vorne stellen, je nachdem, wie die Abgrenzung ist und wie man sich distanzieren möchte von dem Ursprung quasi. Aber im Prinzip können wir nach meiner Definition, meiner Meinung nach, alles, alles Neue, was kommt, da irgendwo platzieren, da verorten. Selbst wenn wir irgendwann das Geld abschaffen sollten, würden wir uns trotzdem irgendwo da platzieren, und selbst wenn wir das Geld komplett abschaffen sollten, heißt das nicht, dass das purer Sozialismus wäre. Selbst dann kann man sich noch auf dem Feld oder beziehungsweise in diesem Spektrum bewegen und auch Richtung ich und persönlich und ähm, was mich betrifft gehen. Also das geht alles, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Ich persönlich finde, dass diese Einordnung irgendwie einem auch ein bisschen die Angst nimmt vor, vor, die, vor diesen super überladenen Begriffen, auch zum Teil ähm, wirklich... Dinge, die da hineininterpretiert werden, böse Dinge, die da hineininterpretiert werden, das Schlechtreden von der einen Seite und von der anderen Seite. Wir müssen einfach schauen, in welche Richtung wir uns bewegen, inwiefern das für uns als Gesellschaft gut ist oder nicht gut ist, inwiefern das für uns als Individuum gut ist. Am Ende muss, meiner Meinung nach, immer die Gesellschaft einfach die Oberhand haben, denn wir leben in einer Gesellschaft, ja, wir müssen am Ende entscheiden, wie die Rahmenbedingungen sind. Das heißt aber nicht, dass wir die persönliche Freiheit irgendwie einschränken müssen. Wie gesagt, ihr könnt kaufen, was ihr wollt, ihr könnt produzieren, was ihr wollt. Ich muss da nicht reinreden, solange ihr nicht andere Menschen ausbeutet beispielsweise. Solange ihr nicht die Umwelt ausbeutet, dann muss die Gesellschaft wieder eingreifen. Dann muss, muss der Staat wieder eingreifen und sagen, nee, nee, nee, so nicht. Und dann eben das Ganze wieder in diesem Feld, in diesem Spektrum verschieben. Ich finde, das ist jetzt wirklich schön runtergebrochen und wir müssen nicht mehr so viel Angst vor diesen Begriffen haben, können uns vielleicht jetzt etwas einfacher zwischen den Begriffen bewegen und gerade wenn ihr euch meine anderen Videos anschaut, werdet ihr dann vielleicht ähm, merken, okay, Sozialismus bedeutet jetzt bei ihm nicht gleich Kommunismus, ja, das ist nochmal was ganz anderes, der auch da irgendwo verortet werden kann. Ja, darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir wirklich einfach um die Trennung zwischen ich und wir. Und wir müssen einfach schauen am Ende des Tages, dass das Wir natürlich überwiegt und dass wir demokratischerweise entscheidet, was das Ich auch betrifft, wie man sich darauf einstellen muss. Gerne könnt ihr mir jetzt Kommentare hinterlassen und sagen, okay, ihr geht mit dieser Meinung, mit dieser Definition tatsächlich d'accord. Oder ihr sagt, nee, Moment, das stimmt hinten und vorne nicht. Du hast es viel zu einfach dargestellt, das ist alles viel komplexer. Natürlich weiß ich, dass es das noch viel komplexer ist. Aber vielleicht habt ihr auch noch mal eine andere Sichtweise, die mir ja, neue Informationen liefert. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Bis bald!